Ah, <lacht> oh, muss ich echt wirklich noch ein paar kaufen? da bin nochmal Ohne Scheiße. Was, was erkläre ich meine Nachbarn, man? Du bin <lacht> schwach jetzt, eh? Nein. Nah ah, oh, oh, damit. Dann hätte yeah. ich <lacht> einen Clip. Ja, dann macht er einen. Aber aus meiner Perspektive. Ja, macht er einen. <lacht>